Okay, Leute, seid ihr bereit? Fast Bear Fever. Alle auf 10. Die sind alle jetzt. Vorher waren die alle auf Medium. Jetzt sind die alle auf. Auf, Sch auf schwer. Und gleich sind die dann auf ultraschwer. Alle. Jeder einzelne. Bruder. Überlastet mich halt noch mehr. Foxy, haut ab. Soweit ich weiß, ist sogar bei äh, Ten so also das danach hier ja, mit das heißt der ja, Golden Freddy. Ist das sogar. So ah. Ich bin tot. aufgedreht und dann mittendrin... Dün, dün, dün, dün, dün. aha Genau Spiel, genau. Hier, das kriegst du für Spiel. Zwei Uhr morgens. Ist das, bin das nur ich oder geht die Zeit gerade voll schnell vorbei? Station. Ihr, seid, ihr seid in diesem Raum, ja? In der Mitte steht so ein Fuchs, ihr flascht ihn an. Ihr müsst so kurz aufladen, ne? Ihr lädt so, so, so, so ein Dreiviertel auf, ja. Links ist so ein huren so ein Kind, ja. Ihr zieht die Maske an, ihr wartet ein wenig. Dann geht aber so die Musikbox so runter, ist schon fast nur bei nur noch ein Viertel, ja. Die Huren sind dann auch weg. Glück, du denkst, ist so, okay, alles gut. Rechts wird keiner sein. Ich lebe wieder auf und weiter geht's. Dann guck dir nach rechts. Auf einmal ist da ein weiterer Hurensohn, der dich anglotzen will und deine Zeit verschwenden will. Und während du das bemerkst, ist das halt schon weniger als ein Viertel. Was machst du? Was machst du? Erklärt es mir. Was soll ich da machen? Ich glaube, das hier werde ich noch schaffen. Aber 10, Glaube ich persönlich nicht dran. Ich werde so Sachen bauen. Bauern oder bauen? Kann ich bauen, oder? Sorry. hatte mal lange ist aber ewig ja das sagen alle. Jeder sagt das. Selbst Chris sagt das. Alter. Schon wieder. Wieso? Wieso, Alter? Warum ist dieses Spiel so verbuggt? Ich habe keine Lust mehr, Alter. Warum? Oh mein Gott, Leute, der Game Master ist wieder bei mir. Du Hurensohn. Ich darf das sagen, das ist mein Stream. Oh fuck! Oh fuck! Ich bin tot. Oh fuck! Ich bin gut in dem Spiel, okay. Mann! Ich hab' die fucking Mütze benutzt, aber der Hurensohn wollte sich nicht verpissen gehen. Alter Goldenbert, steck den... Was mach?! Ich, ich wollte gerade sagen, was, ich lebe noch? Nee, das Spiel teased mich nur ein. Ich war viel zu langsam mit Chica. Viel zu langsam. Leute, fragt mich nicht, was da los war. Oh, meine Maus wieder langsam. Super. Aber die ist halt wirklich gerade No-Job, zu schnell. Hab ich auch noch nie. Die Jumpscare mich erst, wenn ich die Mütze wieder rausziehe. Warum das? Was war das denn? Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich kann eigentlich nur empfehlen nach rechts immer als letztes zu gucken, weil rechts kann ja nur Toy Bonnie kommen. Oh, ich hab verkackt, weil der Hurensohn so spät kommt. Was soll ich denn machen, wenn da... Ich <lacht> <lacht> <lacht> Richtiger Hurensohn. Oh, ich <lacht> will noch ein Minigame. Super, ich habe Spaß. Get ready. Okay, ich bin ready, ich bin ready. Ready. Go go go go go ich okay, renne, okay, okay. ich renne, ich renne, ich renne. Oh mein Gott, ich bin schnell, oh mein Gott, oh mein Gott. Hab ich's geschafft? Yay! Ich bin krass, Alter. Bam! Okay. Okay, okay, weiter geht's. Nächstes Level. Okay. Go go go go go go go go go go. Oh mein Gott, ich bin voll krass, ich vergasse, oh mein Gott, Leute, oh mein Gott, oh, oh, oh, oh. ich hab's geschafft. Wertenkeit kommt ein Foxy Jumps, ja. beim dritten Mal oder so oh mein Gott ah, da ist der Typ der das Kind umgebracht hat und jetzt hat die anderen umgebracht oh nein ja die anderen Kinder um krass. oh fuck das das war knapp aber ich hab's noch geschafft also ich sollte es noch geschafft haben Ja, Chica bis dich bitte Ich hab nicht Was zum Fick? Warum killt der mich? Hä? Warum, warum hat der mich jetzt gekillt? Kann mir das bitte jemand verraten? Hä? Ich wollte gerade rausgehen, der killt mich ich kann mir das bitte jemand erklären? Warum hat er mich jetzt gekillt? War ich zu lange in der Camp? Hä? Ich bin tot. Okay, keine Ahnung, was da gerade los war. Oh, fuck, ich bin tot. Ich bin tot. Ja, was soll ich denn? Mann, was soll ich denn dagegen tun? Sag mir das doch bitte einfach jemand. Cuter als Monika. Fickt euch. Nein, ich bin tot. Was habe ich? Maus? Warte, man sieht mich gerade nicht. Oh, fuck. Bedankt euch an diesem Stück Scheiß, ja Vergesst immer, dass man mich gar nicht sieht, wenn ich wenn ich sterbe. Ich kann das gar nicht mehr einschätzen, wenn jemand im Band weg ist. Ich dachte immer, man kann das durch den Sound hören, aber. Seit ich die Challenge spiele, habe ich keine Ahnung mehr, wann wer weg ist. Komm doch! Hurensohn! Bin ich schon tot? Ich bin schon tot. Ach, nein, Schreck, wir können das doch nicht in Andy's Zimmer machen. Ich kenne sehr viele Hardcore. Was? Im Spiel! Sorry dafür. Nein danke, ich habe auch Hardcore-Games, Ich FNAF 2 ist nicht das Einzige Hardcore-Game, was ich habe. Ich könnte auch Dark Souls spielen, ich habe Dark Souls auf der Switch, also Dark Souls wie Master auf der Switch. Mein Vater hat Dark Souls 3. Und ich kann die Spiele von meinem Vater alles spielen. Äh, Dark Souls 2 haben wir nicht. Äh, was haben wir noch für Hardcore-Games? Carpet habe ich schon durchgezockt? würde ich auch sagen gehört zu Hardcore Games, oder nicht? Ähm, ich habe Meat Boy. Das ist glaube ich auch ein Hardcore Game, so. So, Mango ist jetzt da, ne? So, aber jetzt bin ich im Office, ich habe die Maske auf und sie ist schon weg. Sie ist absolut kein Problem. Ich verstehe nicht. Es gibt Leute, die haben mit ihr Probleme. Leute, das ist nicht easy, okay? Ich finde sie easy. Ich darf sie easy finden. Ich habe eine Meinung. Und wir leben in Deutschland mit einer Meinungsfreiheit. Okay, beide sonne sind da. Immerhin. Da muss ich nicht auf eins alle einzeln warten. Immer erstmal gucken, ob nicht noch ein anderer Hurensohn da ist, Leute. Das ist wichtig. Guter Tipp an euch. Max, was wie, wie beträgt der Hurensohn Counter? Welche Zahl beträgt er? Ich habe nicht nach links geguckt. Ich bin tot. Warum lebe ich noch? Chica, Iron Mann, Iron Tochter. Ach, ey. Die ist weg. Gut. Ich werde gefickt. Ja. Hätte ich jetzt voll aufgeladen, hätte mich Toy Freddy wahrscheinlich eher äh, instant gekillt. Weil er das lustig findet. Niemals voll aufladen, habe ich jetzt gecheckt. Also jetzt kommt Toy Freddy. Nun. So, Chick Mangle ist gerade da. Ist weg. Gut. 2 Morgens, guys. Oh mein Gott, oh mein fucking Jesus. Hur und 15. Fick dich, Mücke. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Ich würde dann Celeste empfehlen, weil es ne gute und auch schwer ist. Vor allem, wenn man 100 will. Ja, ich bin 100 Prozent Collector. Dann bin ich am Arsch. Okay, nice, nice. Bonnie war da. Nice. Drei Uhr morgens. Nice. Nice, nice, nice. Ein Jump'n'Run. Okay. Was für eine Art Jump'n'Run. Jetzt nicht sowas wie Mario, oder? Super Mario. Super Mario Brothers Super Mario Brothers Super Show Warum ist es so ruhig? I don't like this Few Moms Ich hab grad auch mega Glück, dass sie nicht so oft auftauchen WTH Es ist das denn einfach niemand da Ach, oh, Hurensohn ist da. Okay, okay. Soweit ich weiß, gibt es auch einen, äh, eine Tastenkombination, womit man Nächte skippen kann. Also halt ich erwähne das mal kurz die hurensonne oh, beide Hurensöhne sind da okay, perfekt, perfekt, perfekt, perfekt super nice, nice 5 Uhr morgens fickt euch alle ins Knie fickt euch alle ins Knie fick dich, ich schaff das fickt euch, ich schaff das jetzt, fickt euch Fickt euch alle! Fick dich! Das Mundgeruch! Wo ihr Sahnseile. Sahnseile. da? Wenn ich jetzt noch verreck. Hasse ich mein Leben. Mein Flash halt geht gleich aus, sie hat noch einen Balken, aber das sollte ja kein Problem sein, denke ich. Bitte, 6 Uhr morgens, 6 Uhr morgens! Tut my fucking ass. Yes. Yeah. Ich leck an meinem fucking Mittelfinger, du Huren. Ah! Ich will's nicht hören. Oh so Leute, was haben wir dafür bekommen? Jetzt jetzt sehen wir den dummen Preis, der sich nicht gelohnt hat. Geil. Ich hab's durch. Und um zwar... Ein Mikrofon. Ich habe dafür ein fucking Mikrofon bekommen. Alright. Warum nicht, ne? Kann man machen.